They know that nuclear is the only permanent and local solution to energy in the future. Vielleicht wissen diese Länder, dass Kernkraft, die einzige, lokal verfügbare und immer verfügbare Energiequelle ist mit die auch noch CO2-frei und umweltfreundlich ist. They know that the German nuclear plants are among the best in the world, even if the German people do not know it. Diese Länder, die wissen, dass die deutschen Kernkraftwerke, die wir im Moment abschalten, zu den besten der Welt zählen. Messbar. And these other nations from here to Russia watch on with a mixture of horror and amusement as you lose your basis for your industrial power. Diese Länder beobachten mit Verwunderung. Häme und auch Spott, dass wir unsere industrielle Basis, nämlich das ist die sichere Energieversorgung, zerstören, mutwillig zerstören, ohne ausreichenden Ersatz dafür bieten zu können in absehbarer Zeit.